Zum Frühstück ein gutes Ei von den eigenen Hühnern genießen. Auch für Florian Klinger und Daniela Nussdorfer fing alles ganz klein mit einer Schar von fünf Hühnern an. Mittlerweile tummeln sich am Schneidergüttel in Anteren ganze 200 Hühner. Also als kleines Mädchen habe ich mir immer schon vorgestellt, dass ich mal auf einem Bauernhof leben möchte mit ganz vielen Tieren, weil ich sehr tierverbunden bin oder sehr naturverbunden Normalerweise stehen wir um 6 Uhr auf machen wir einen Kontrollgang, ob ihr alles passt. Und äh, dann gehen wir beide in die Arbeit. Und nach der Arbeit geht es noch eigentlich erst ein bisschen los mit der Arbeit, weil, also mit der landwirtschaftlichen Arbeit dann, ähm, weil wir dann Eier abklauen müssen und äh, ausmisten und alles, was jetzt halt so im täglichen Programm da steht. Und den Hühnern hier am Schneidergütel geht es richtig gut, denn sie leben in einem Luxushühnerstall. Der Hühnerstall ist in dem Sinne ja ein spezieller Hühnerstall, weil er nicht fix steht, sondern weil es sozusagen ein mobiles Hühnermobil ist. Ähm, wir sagen mal, wir haben unsere Campinghühner dazu. Dann haben sie immer frisches Grün zum Fressen und die Wiesen ist eigentlich nie so, dass wir ein Schlachtfeld da haben. Neben der Landwirtschaft ist Daniela als Physiotherapeutin tätig und Florian arbeitet bei der Salzburger G in der Planung und Projektierung von Photovoltaik-Großanlagen. Sein wohl kleinstes Projekt befindet sich mitten am Dach des Hühnermobils. Es sind im Sommer eigentlich sechs Module mit einem Wechselrichter und einem Batteriespeicher und zusätzlich hat die PV-Anlage am Dach vom Hühnerstall eben ungefähr 1,6 kW und liefert 1600 Kilowattstunden im Jahr. Und mit dieser Energie betreiben wir alle äh, Sachen, die im Hühnerstall so sind. Da werden die Auslaufglocken betrieben, da wird die Futterkette betrieben und alles, was der Hühnerstall hat, so braucht. Ja, es stimmt. Es ist jetzt nicht unbedingt alltäglich, dass in dem Umfeld irgendwie ein ähm, Hühnerstall eine PV-Anlage wir hat. Alle die, die nachher die PV-Anlage sehen, die sind schon begeistert und sagen, Ey, das ist eine coole Idee. Und äh, ja, das ist gefreut und natürlich auch. Die Themen Nachhaltigkeit und Regionalität spielen für Daniela und Florian natürlich eine große Rolle. Das ist für uns sehr wichtig. Also wir probieren schon seit einigen Jahren, gerade im Lebensmittelbereich, dass wir ähm, nur ökologisch erzeugte Lebensmittel einkaufen, beziehungsweise halt auch rundherum bei den Bauern einzukaufen, weil man einfach merkt, dass die Qualität von den Lebensmitteln deutlich besser ist und es schmeckt einfach. Wir verkaufen natürlich die Eier direkt, unter anderem hinter uns in unserem Hofladen. Und äh, zusätzlich haben wir einen befreundeten Gemüsebauern in den auch bei dem äh, verkaufen wir unsere Eier. Und jetzt seit Neujahrsbemm haben wir unten im Dorf einen Automaten stehen. Äh, auch da sind unsere Eier und Nudeln erhältlich. Wir lassen von unseren Eier Nudeln herstellen. Und was auf Weihnachten natürlich nicht fehlen darf, das ist ein selbstgemachter Eierlikör. Beziehungsweise hin und wieder gibt es auch aufs Wochenende einen selbstgebackenen Kuchen von mir nach Omas Rezepten, weil die schmecken einfach am besten. Unsere Vision ist, dass wir grundsätzlich immer klein strukturiert bleiben und dass wir im Einklang mit der Natur den Hof betreiben. Mit ihrem mobilen Hühnermobil mit PV-Anlage leisten Florian und Daniela als echte World Changer einen großen Beitrag in Sachen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Wenn Sie Tipps rund um diese Themen möchten, dann klicken Sie gerne auf www.salzburg-ag.at Energieberatung.